Post. Ja, vielleicht sollte ich das auch noch erwähnen. Die Dame, wie gesagt, war zum Schluss dann in der Familie Ferstl. Und die Familie Ferstl hat in der Kasse 24 in Grinzing das Haus gekauft. Und dort, in diesem Haus, hat sie dieses Tagebuch verfasst. Und das Faszinierende ist, dass dieses, Ta dieses Haus heute noch so steht, wie es damals die Dame erlebt hat. Sie beschreibt, wie sie sich zum Beispiel bei angriffen, die plötzlich gekommen sind, unter einer Kellerstiege in einem Schlupf äh, zu schützen versucht hat. Und auch dieser Schlupf unter der Kellerstiege äh, ist heute noch erhalten. Und das kann man also sehen. Also ganz grinsend ist auf der Straße, entweder kommt man oder geht zum Brunnen im Hof der Post. Bei der Post gab es allerdings nur Wasser, wenn es auch Strom zum Pumpen gab. Und auch dieser war ja häufig unterbrochen, ebenso wie das Gas zum Kochen. Das Zubereiten des Karren Essens erforderte daher Geschick und Fantasie. Gestern haben wir, schreibt Alice Frith, mit Zweigen und Sträuchern ein wenig Heiz und ein wenig Heizmaterial Feuer im Ofen gemacht und unter großen Schwierigkeiten gelang es uns, einen Topf mit Erdäpfeln das Ofenloch hinunterzulassen. Wunderbar, wir hatten Kartoffelnknödel gezuckert zum Abendessen. Übrigens in dem Tagebuch äh, finden Sie auch genaue Aufzeichnungen der Speisepläne äh, im Krieg und unmittelbar nach Kriegsende, sie hat das minutiös was sie zum Frühstück, Mittag, Abendessen äh, auch sehr, sehr, sehr interessant äh, zu sich nehmen konnte. In diesem eiskalten Winter 1944-45, in dem während der Fliegerangriffe die Fenster geöffnet werden mussten, damit bei einem Bombeneinschlag in der Nähe durch die Druckwelle sie nicht bersten würden, gab es auch praktisch kein Heizmaterial mehr und Miss Frith gesteht, wir sollten unsere kleinen Koxreste aufheben, aber dennoch können wir der Versuchung nicht widerstehen, wenigstens ein bisschen zu heizen. Die Schneeräumung musste mit eigener Muskelkraft erledigt werden und wenn ausnahmsweise einmal geräumt wurde, so kam ein von vier Pferden gezogener Holzflug. Natürlich waren auch die Lebensmittel rationiert, wobei gegen Kriegsende die Rationen immer weiter und weiter gekürzt wurden. Pro Person und Woche aufschließlich 25 Decker Fleisch, 2 Decker Käse pro Woche, 3 Decker Kaffeeersatz und so weiter. Als T-Ersatz, bitte, wir sind noch zwei, zwei Sekunden vorne habe, das ist, ein, Als T-Ersatz verwendete Alice Fritz übrigens wie schon während des Ersten Weltkriegs Tromper. Sie war Engländerin, die da ja Engländerin und daher wollte sie D oder zumindest Ersatz -Tee trinken. Hier ist noch ein Platz vorne, bitte. Ich vorne. Ja, bitte. Danke. Allerdings gab es diese kargen Rationen oft nur in der Theorie und nicht in der wahren Wirklichkeit. Miss Quiz schildert: gestern Nachmittag habe ich mit seinem Bäcker von dreiviertel bis 4.05 angestellt. Ein Polizist muss bekommen und Ordnung bewahren da es einen Streit gab, hineinzukommen. Sie sahen so hungrig aus, arme Schlucker. Nachdem ungefähr 50 bedient worden waren, war der Vorrat ausverkauft. Daher bekam ich nichts mehr.